Wenn du wirklich keep your eye only on your player. Okay, wow. Das ist... Oh. Alter. Ja, ja. Ich bin der Manuel. Ich geh auf die Straße und kauf mir mehr. Alter. Ja, ja, ja. Ich bin der Manuel. Ich geh und kauf mir mehr. Ich bin der Manuel. Ich bin... Ja! Yeah, ja! Yeah, yeah. Ich bin der Manuel. Ich geh auf die Straße und kauf mir mehr. Wenn du really fast keep your eye only on your player Okay, wow. Das ist... Oh. bin der Mann. bin der Mann. bin der Mann. bin der Mann. bin der Mann. Oh, da bin der bin der bin bin der I'm Yeah, yeah, yeah.